Jetzt kommen wir zu deiner Königsdisziplin. Ach Gott. Kommt ist das jetzt ich, schon? Ja, das, das kommt. Jetzt glaube, schon. Das Schauspieldiplom kriege ich gleich wieder weggenommen, wenn das jetzt kommt. <lacht> mit, mit der Rubrik habe ich ein bisschen Angst. Also, Gesichtsgymnastik. Guck mal. Angespannt. Puh, guck, habe ich die ganze Zeit schon angespannt geguckt? Ich beiß dann oft hier drauf, wenn ich angespannt bin. Das ist mein Kiefer, die ganze Zeit beschäftigt. Aggression. Stimmt, man sieht es an einem Kiefer. So, und jetzt äh, lachen. <lacht> Mache ich die ganze Zeit. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Äh, entsetzt? <lacht> ja, war schon ganz schön entsetzt. Äh, optimistisch? Wütend? Oh. Hm. Schon wieder Kiefer im Spiel. Ich glaube, ich, ich habe glaub, neben meinem, meiner positiven Grundhaltung auch extrem viel Wut in mir. Deswegen... Hm. Ich kann dich gar nicht wütend angucken. Ja. <lacht> hm. <lacht> äh, erschöpft? Traurig. Mm. Stolz. Mm. So, es ist geschafft. Gratuliere. Sehr gut. <lacht> Hat man das mal mit dir gemacht? – Nee. – Nee? Ich sag dir jetzt ehrlich, ich bin auch ganz froh drüber. Ja? Ja. Gut, das ist so die, die Rubrik, in der ich mit unseren Gästen am meisten Mitleid habe. Ja? Mhm. Okay.